Guten Tag und willkommen auf Football Syrupist, wo wir heute zu einer weiteren Folge meiner Serie über den Schweizer Fußball einen Special Guest haben. Also Marco Schnöbli. Wie geht's dir? Geht gut, danke. Merci für die Einladung und äh, hoffe dir geht's so gut. Jawohl. In der Schweiz bist du für deine lange und tolle Karriere als Profis Fussballer bekannt. Aber das Thema von, von Video ist ja anders. Äh, nämlich ich bin seit zwei Jahren Talentmanager beim FC 10. In ihrer Rolle, wo mir natürlich besprechen werde, aber davon möchte ich noch den Kontext von Video erklären. Also der sogenannte FCL ist in den letzten Jahren mit den Aufwuchsförderungen sehr erfolgreich äh, geworden. Dann folgen die Spieler an, ähm, unter anderem der Sprung in die, in die Elite geschafft, der Ruben Vargas, Darian Malisch, äh, Bradley Fink der früh zum Borussia Dortmund gewechselt ist. Ähm, Filippo Grinitsch, der gerade für IB unterschrieben hat. Und dazu noch der Marco Burch und äh, Ardon Yashari, die nach im Verein sind, äh, als wir jetzt diese Folge aufnehmen. Was interessant mit diesen jungen Spielen ist, ist, dass einige von ihnen aus anderen Kantone als Luzern kamen, wie der Fink und Yashari aus Zug und äh, Burch aus, aus Abwald. Also meine Frage ist auch so, ist das äh, Scouting in der Nachwuchsabteilung bei, mit der I, IEV, ähm, der Innerschweizer Fußballverband, und die Kantone organisiert oder wie, wie ist es genau? Ja genau, das ist, ähm, ja, die ganze Region Innerschweiz ist sehr gross. Ähm, das erstreckt sich über mehrere Kantone und von daher ist, ist das Einzugsgebiet schon relativ äh, gross. Und das wird natürlich ähm, ja, mit verschiedenen Standorten die wir haben, ähm, in den Nachwuchsabteilungen ganz tief unter ab, ab U12, U13, oder f 13 f 12 wie man heutzutage sagt, ähm, wo es eigentlich sehr gut äh, oder sehr breit abgestützt ist, mit diesen Standorten, zum Beispiel Schweiz-Uri, ähm, dann haben wir äh, FCL Nord, ist mehr richtige Source Sandbach. dann äh, natürlich die Stadt, Team Zugerland, Kriens, ähm, ja, das ist relativ groß und breit abgestützt. Von dem her äh, ja, gibt es nicht nur mehr Luzerner, die wo, wo vom Kanton Luzern kommen, sondern äh, ja, das ist das ganze Team in der Schweiz. Und spielen Sie eben auch also, äh, bei euch Sportanlage? Oder äh, spielen Sie eben die, die vom Sursee in Sursee oder? Äh, genau, das, das, der Standort äh, Nord ist in Sursee. Ähm, in schwyz haben wir noch einen, in, in Kriens ist auch noch einer. Und dann eben die Stadt Luzern, die wo, wo nur in, in Luzern auf der Mann spielt. Und dann ist noch äh, Team Zugerland in Zug, wo, ja, wo das Einzugsgebiet von dort im ähm, Zug hat, weil das natürlich der, ja, der Weg für das Training für die, für die jungen Spieler ein bisschen kürzer ist. Okay, und was richtig ist, ist, dass wir beide Friburger Fribourg sind. Und äh, genauso wie ein eine weiterer äh, junger FCL-Academiespieler, äh, der Thomas Monne, der mit 16 Jahren seine Heimat verlassen hat. Also, sind solche Verpflichtige Ausnahme oder versucht der, der Verein eben auch, also talentierten Spieler aus der ganzen Schweiz schon relativ früh nach Luzern zu bringen? Nein, das ist eigentlich nicht äh, die Philosophie von Luzern. Das ist wirklich mehr ähm, ja, Ausnahme. Gewesen. Ich glaube, das war mehr auf Wunsch von vom Thomas selber. Gewesen. Er wollte äh, gerne ein, ja, ein Austauschjahr machen, oder zwei oder drei, ähm, um sicher auch die Sprache zu lernen. Und äh, ja, jetzt ist es etwas länger gegangen. Ich glaube, äh, er ist schon vor meiner Zeit da ich Er ist glaube, in, der U, in der U15 oder in der U16 ist er, ist er zu Luzern gekommen. Und dann, äh, ja, jetzt hat es bis in die erste Mannschaft geschafft. Jetzt war er leider verletzt. jetzt hat er... Äh, das Kreuzband gerissen. Gehabt. Jetzt ist er aber wieder im Training dabei. Von daher ja, hoffen wir, dass er jetzt eine äh, ja, gute Saison wird haben. Ja, das hoffen wir auch. Ähm, und obwohl das Nachwuchsleistungszentrum vom, vom FCL das Einzige ist, wo du so weit geschafft hast, also ähm, als Talentmanager, weich vielleicht trotzdem, im sich der, der FC wie bei, bei der Nachwuchsförderung von, von den anderen Schweizer Profivereinen unterschiedet. Ja, es ist aber äh, sicher, wir haben ähm, ja, die die grosse Innerschweiz, wo, wo die verschiedenen Kantone und, und Mannschaften äh, beinhaltet, ähm, was äh, sicher ein unterschied ist, wie Basel, basu die die holen vielleicht schon ein bisschen früher Spieler von von anderen Vereinen in die jüngeren Kategorie, wo wir einfach klar aus Luzern sagen, ähm, unsere Philosophie ist, dass man mit den eigenen, eben nochmal zum Sagen vom vom Team Innerschweiz arbeiten und manchmal gibt es Ausnahmen mit Spielern wie, wie beim Thomas, die wo, wo eine spezielle Idee haben, was sie machen wollen, oder oder andere Spieler, die es irgendwo nicht ganz arbeiten, ähm, sei es jetzt vielleicht wie Basel oder bei Zürich, was so der Region ist noch von, von Luzern, dass, dass die dann bei uns anfragen und dann äh, gibt es ein Probetraining und eventuell gibt es manchmal auch Ausnahmen, dass, man, dass man so einen Spieler noch dazu nimmt. Mhm. Und die Spieler, wo die ich vorher erwähnt habe, also der Burgh, Yashari, Ubrinisch, sowie Fink, Vargas und alles, sind alle Spieler, die neben ihr, ihre technischen Talent auch eine gute Spielintelligenz haben. Also, und bei der de besten Akademien der Welt, wie bei der de von Red Bull Salzburg, findet dafür regelmäßige Videoanalysen Gespräche statt, also kollektiv sowie individuell. Ist es auch, ist es auch so, etwas, was eben auch in Luzern gibt, um diese Spielintelligenz zu fordern? Ja, definitiv. Ich finde das sehr wichtig. Das ist sehr ein sehr gutes Werkzeug in dem Sinn, um dem ja, zum Spieler aufzuzeigen, wo, wo das er noch Fortschritte hat, was er noch besser machen kann. Vielleicht jetzt gerade mit, mit der Positionierung und mit den taktischen Aspekten im Spiel oder auch im Training. Dass man mit Videomaterial sehr gut arbeiten kann, schaffen, um, um das am Spieler auch aufzuzeigen. Weil Wenn man vom Platz ist, hat man vielleicht manchmal ein anderes Gefühl oder Wo vom Verhalten oder von der Positionierung. Und im Video kann man es äh, ja, genau schön immer stoppen, noch führen und zurückspulen. Und das ist sehr, ähm, ja, aus meiner Sicht ein sehr gutes Mittel, um ja, zum dort die, ja, die, die taktischen Aspekte oder aber die Spielintelligenz können, können zu fördern. Mm -hmm. und, ja, und nicht nur die Positionierung ist ja wichtig, also die der Körperorientierung äh, spielt sicher eben auch eine, eine Rolle, so wie das Scanning, also die der Kopfdreie. Ja, das ist extrem, das äh, gehört aus dazu, oder sicher vor allem für die, für die Zentrumspieler, ähm, wo, wo die Vororientierung extrem wichtig ist, dass man aus ja, genau weiß, äh, wo ist der Gegner, wo ist, wo ist mein Mitspieler, was... Was gibt es für Lösungen in den verschiedenen Systemen? Was ist die Schwachstelle von diesem System? Was sind Vorteile von diesem System? Und das ist, ähm, ja, es braucht nicht nur ähm, die physische Komponente, es braucht sicher auch die, die, die mentale, die wo, ja, wo extrem wichtig ist. bist du eben also als Talentmanager dafür verantwortlich, äh, für, solche also Gespräche, also analyseorientierte Gespräche zu, zu führen? Oder? Ja, genau, das mache ich mache eigentlich äh, relativ viel. Ähm, praktisch nach jedem, nach jedem Wochenende, ähm, wo ich mit den Spielern äh, im Videobereich arbeite, sei es, ähm, jetzt im End-zu-Video, mit, äh, ja, mit zusammen am, am Laptop packen und, und die verschiedenen Szenen anschauen, die wo, ja, wo gut sind oder Sättige, wo man, wo man noch besser machen kann, oder wo man es einfach ähm, ja, das Video zusammenschneidet und dann am Spieler, äh, am Spieler schickt. Dass er es im, im Selbststudium kann, kann anschauen kann. Und bist du da, der Einzige, der dafür verantwortlich ist? Oder? Ja, der, der Teamtrainer macht es halt mehr ähm, so global im Team. Also eher ja, kollektiv. Ja, genau. Die ganze Match-Analyse mit der ganzen Mannschaft. Je nachdem, zum Teil macht er, macht er auch ein Video. Und äh, ja, ich mache mehr. Dann, äh, einfach mit dem Spieler individuell, wo ich die Videos äh, anschaue und, und halt nicht mit der Mannschaft. Oder? Okay, und bist du eigentlich der erste Talentmanager, der Luzern eingestellt hat? Oder äh, ist es eine Tätigkeit, die beim FC schon vor stattgefunden hat? Ja, das hat es äh, bei Luzern schon gegeben. Ich ähm, weiß nicht genau, seit, seit wann es das, also das gibt, aber äh, noch nicht so lange, wo das eingeführt wurde vom Verband, dass äh, der Post Talentmanager geschaffen worden wurde. Aber ähm, der erste ist der Michel Rangel bei Luzern, der zweite der Claudio Lustenberger und äh, ich bin jetzt der dritte. Ja. Okay. Und also welche, welche Altersgruppe hast du eben für, für diese äh, Analyse gesprochen? Also ich vermute, du fängst zuerst um, um also mit der äh, U15-Mannschaft oder so. Ja. Also, äh, es ist, es ist nicht bei allen Vereinen gleich aufgestellt. Bei uns in Luzern ist es so, dass man das Talentmanagement ab, ab U18, U21 und die jungen Spieler, wo in die erste Mannschaft kommen, äh, wo ich betreue. Und das ist äh, ja von dem her ab der U18, wo ich, wo ich intensiver mit den Spielern äh, auch im Videobereich arbeite. Ja, okay, natürlich. Wir es ja ein bisschen früh vorher finde ich auch. Und, äh, oder ist das etwas, was wo, wo vielleicht eben auch also künftig geplant ist, also mit, mit jüngeren Spielern äh, äh, sollte gestürzt haben, also zum Beispiel mit, eben mit der U15 und 16 auch, also noch vor der, der U18? Ja, es ist so U16 wäre vielleicht möglich, aber ich finde, es ist, ist halt gleich noch ein relativ äh, langer Weg bis zum Profi. Und dort ist mehr der, der Teamtrainer, der das noch abdeckt mit dem Video. Ähm, Im Kollektiv oder eben auch zum Teil im Einzelvideo. Und äh, ja, ich bin dann meistens ab, ab U18 geplant Und äh, das ist schon so ja, für die Zukunft eigentlich weitergeplant, dass es ab U18 so ist. Ja. Okay. Und sonst, wo, worum es genau geht ähm, mit dieser Begleitungskolle? Also, ich vermute, es ist ja nicht nur. Ähm Analyse-Gespräche zu, zu führen. Du machst sicher auch etwas anderes dazu. Ja, <lacht> ja ähm, es ist relativ äh, vielseitig, abwechslungsreich. Ähm, es fährt an von Videoanalyse mit, mit Trainings auf dem Platz, die ich noch mache am, in den Morgentrainings, ähm, sondern es ist speziell äh, ja, Individualtraining mit dem Talent, das ich noch mache. Ähm, ich bin zum Teil bei der ersten Mannschaft dabei auf dem Platz. Ich bin verantwortlich, um zu schauen, dass es bei der Ausbildung läuft, Sie es in der, in der Matura, was sie machen, oder in der Lehre. Und ähm, ja, das gibt relativ viele ja, ähm, Besprechungsthemen, <lacht> vor allem mit den mit der Zeiten, wenn sie, wenn sie müssen sich auch trainieren müssen und dann wieder arbeiten müssen. Und das ist manchmal äh, ja, noch schwierig, dass ja, das nicht nur ähm, verlangt wird vom Spieler, sondern dass man vielleicht auch mal eine Zeit einplant, wo er man sich kann erholen kann. Weil, ähm, ja das Lehre kommt auch noch dazu und das ist ja für so einen jungen für so einen jungen Mensch zum Teil relativ viel und es muss einfach gut äh, gut geplant werden und dazu kann eben auch noch der, der Druck äh, kommen also so baut sie für das erste die Mannschaft spielen also vor allem dieses Jahr hat, die eine, hat ja die erste Mannschaft eine schwierige Saison gehabt. Äh, also vielleicht ist es eben auch eine eine Chance für die, für, für die jungen Spieler die wo, wo, wo vielleicht eben auch mehr, also mehr, mehr Chancen haben zu, zu spielen wenn, wenn, wenn der Verein so in, in den letzten so also relativ tief in der Tabelle ist oder ja es kann ja oder nein sein, weil ähm, ja, der Druck ist, ist schon relativ gross. Oder? Weil der Verein äh, will alles machen, dass man, ja, dass, man, dass man in der Super League bleibt. Und dann, äh, ja, der Junge hat vielleicht noch ein weniger Erfahrung als, als ein andere Spieler, der ein älter ist. Von daher ähm, kommt es immer auf die Tränen drauf an. Jetzt, äh, wenn man das Beispiel nimmt von Luzern mit dem, mit dem Yashari, der seit dem im Januar praktisch jeden Match äh, durchgespielt hat, ist es natürlich ähm, ja, super auch für uns in der Nachwuchsabteilung, zu zum sehen, dass wir äh, ja, Spieler entwickeln, wo, wo gerade auf Anhieb dem Druck überstehen und Das war ähm, ja, sicher ein sehr, sehr schönes Zeichen. Gewesen, aber ähm, sicher ja der Dank am, am Trainer, dass, ja, dass er den Mut gehabt die Art und Weise von Anfang an aufzustellen. Und, Klar, seine Leistungen müssen stimmen und er hat das immer können können. Und dann äh, spielt das Alter eigentlich nicht so eine Rolle, weil es gibt halt einfach im Fußball ähm, ja, eher gut oder schlecht und nicht jung oder alt. Ja, ich sehe, wie, aber ähm, ich hatte gerade gestern gesehen, dass, ähm, also gelesen, dass das Luzern also der, der äh, superleague verein der am meisten. Ähm, ihre junge Spiel Akademiespieler äh, in der Saison benutzt hat. Also ist das eben auch mit, mit der schwierigen Saison verbunden oder ist es eine Tradition, die äh, so viele junge Spieler in die erste Mannschaft zu, ähm, zu nehmen? Ja, das ist definitiv das Ziel von Luzern, dass man, ja, dass man so viele junge eigentlich die vom des Nachwuchs kann in die erste Mannschaft integrieren. Ja, wenn man die, die Statistik angeschaut hat, die wo, wo rausgekommen ist, dass Luzern auf dem ersten Platz ist mit den mit Minuten, die wo, wo die Jungen gespielt haben, ist es natürlich, ja, natürlich sehr schön. Auch ein gutes Zeichen an die anderen Jungen, die bei Luzern im Nachwuchs spielen, dass, dass die Chance da ist, um in die erste Mannschaft zu spielen. Okay, gut, und, ähm, aber nicht nur gute Spieler, äh, sondern auch gute Trainer haben sich äh, bei der, der Luzerner Academy entwickelt. Ich denke hier, also hier denke ich vor allem an der Geraldo Seuane, der, der aktuelle Trainer von Bayer Leverkusen, der eben aus Luzern kommt und er während fünf Jahre zuerst bei der U18 und dann bei der U21 als Trainer tätig war. Also, weißt du, äh, in der Nachwuchsförderung einen große Einfluss gehabt hat? Oder ähm, hat er zum Beispiel eine Ausbildungsmethodik entwickelt oder der Verein jeder wie anders geprägt? Also für, für seine Direktspiel und seine Gegenpressing ist er eben bei IWE und Leverkusen bekannt geworden. das nicht, ob das schon der Fall bei euch war. Ja, ich, ich kann es noch jetzt wenig beurteilen. Ich war äh, noch nicht bei Luzern, als er äh, Trainer ist g'si im Nachwuchs Trainer war. Aber ähm, ja, man hat sicher äh, sehr positive Sachen gehört, äh, von ihm wie Er, äh, wie er ist g'si als Typ äh, sehr fordernd äh, mit den jungen Spielern. Er hatte eine klare Idee äh, vom Fußball, wie er wollt spielen wollte und, und auch äh, ja, sehr akribische äh, akribische Trainer, der immer alles ähm, genau wie sein Detail geplant hat. Und ich glaube, schlussendlich ist das ähm, ja, der Erfolg, ähm, was ja, was er ausgemacht hat, dass er so akribisch geschafft hat äh, und jedes Detail, das halt, äh, im Fußball entscheidend sein kann. Ja, also Leute, die im Verein schaffen, sind ja, sind ja nicht so überrascht, dass, dass er den Sprung in der Bundesliga geschafft hat. Also, ja, eben, genau. Ich glaube, das, das sieht schon alles aus. Die, die, die mit ihm geschafft haben oder näher erlebt haben, ja, können das, glaube ich, noch ein besser Beurteilung als ich. Aber das ist wirklich so das, wo man, man gehört hat, dass er ja, einfach schon von Anfang an das, das gewisse Et Etwas als Trainer gehabt hat Und das ja hat er bis jetzt durchziehen. Natürlich muss er sich immer weiterentwickeln als Trainer. Mit der Zeit gehen, mit den Jungen können arbeiten schaffen können. Ja, so ein bisschen das, das, gespür, das menschliche ja, Gespür ich einfach habe. Und du wirst vielleicht aber auch ein guter Trainer werden, weil ich, ich, ich habe gelesen habe, dass du in den letzten Monaten ein Teil in einem Interimstrainer-Trio wie, wie der U21 siehst. Also in einer Mannschaft, die gerade der Sprung in der dritte Schweizer Liga geschafft hat, wo nur einige Reservemannschaften äh, der, Sch der Schweiz spielen, also wie die von ähm, Basu und Zürich also eigentlich die beste Reservewandschafte. Also zu als also Gratulation, gell? Und ist die Trainer, die Trainerbank der, der nächste Schritt für, für dich? Äh, <lacht> Vielleicht. Ähm, das ist sicher das Ziel, dass ich, ähm, dass ich dort noch ein Diplom kann machen. Ähm, und äh, es ist sehr spannend Erfahrung sie mit 21 mit äh, in der Liga-Saison. Und dass man jetzt den Aufstieg geschafft hat, Promotion League, ist, ist natürlich äh, ja, ein schönes Erlebnis gewesen. Ähm, kurz, aber es waren sechs Wochen, gewesen, wo ich in der Assistent war, mit 21 Und das äh, ja, hat es schon spannend gemacht und ja, das, das Gefühl, auf dem Platz ich, ähm, ja an der Seitenlinie, dass es um etwas geht, ist, ist schon spannend. Ähm, aus ehemaligen Spieler sowieso und äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es mal äh, in die Richtung geht, dass ich, äh, ja dass ich auch Trainer werde okay aber äh, wahrscheinlich auch also neben deiner deine Rolle als, als Talentmanager oder ich es, wäre es ja zu viel weil du bist ja sicher vollzeit angestellt ja also, genau aber das, das wäre nicht möglich ähm, wenn, man, wenn man beides machen machen das wäre sicher dann entweder oder aber jetzt im Moment äh, ja fühle ich mich ich fühle mich sehr gut als Talentmanager. Es ist sehr interessant, das macht immer noch Spaß. Und ähm, ich glaube, in den nächsten paar Jahren äh, versuche ich da mein Diplom zu machen, so viel das ich habe, äh, und dann schaue ich weiter, was es äh, für Möglichkeiten gibt. Okay, schön. Und der David Siebung ist eben auch Teil dieses äh, trainer -Trios. Aber äh, äh, hat er eben auch vor, äh, mal Trainer zu werden oder ist es einfach, hat er einfach äh, Golf? Ich meine, er ist ja mit der mit, mit, äh, mit FCL sehr verbunden, also ich, ich kann vermuten, dass er seine ja, Vereine ja nicht für, so verlassen Also ich glaube, er ist ja auch als Sportdirektor so etwas äh, eingestellt, oder? Ja genau, er ist ähm, Assistent äh, vom Sportchef, plus äh, noch als Goalie-Trainer im Nachwuchs ist er noch engagiert. Und also über Trainer was machen will, weiß ich nicht genau aber ähm, ja es ist, wir waren eben das Trio mit, mit dem Mark Adams wo, wo Trainer ist war und äh, Dave Zibung und irgendwas Assistenz war und ja das hat äh, sehr gut harmoniert und äh, ja ich glaube das ist sicher der Grund wieso dass wir ähm, ja, die Jungs dort gebracht haben dass sie dass sie die Leistung auf den Platz bringen und äh, den Aufstieg geschafft haben ja und eben die dieses Trainer-Trio hast, hast du vor dem Interview gesagt, ja äh, nicht ähm, also für die nächste Saison diesmal fest angestellt worden. Aber ähm, zum Beispiel de, de Mark Adams, hast du, hast du gesagt, wo bleibt er im Verein? Oder wie? Ja, genau, er ist der äh, T3, er ist so der Verantwortliche von U17, von U16, U15. Und äh, das macht er weiter, aber er war schon nur in der er ist da eingesprungen für die sechs Wochen. Und ähm, ja, das macht er, macht er weiter. Der Michel Ränkli ist jetzt neuer Trainer von 21 und eben der, der Assistent, der in Du21 dann wiederkommt, ist noch nicht fix. Okay. Also, merci vielmals für, für das Interview. Es äh, hat, hat mich wirklich gefreut. Also, ich habe, habe dir schon weiterhin viel Erfolg auf so wie neben den Platz äh, wünschen. Merci, danke. Hat, äh, hat Spaß gemacht. Es war interessant. Und, äh, ja. ja, und äh, jetzt, jetzt möchte ich einfach den Threecode äh, aufhören. Ähm.